Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online Und zwar, wir spielen heute ein kleines Race Ich suche mal ganz kurz ein Auto aus Hier, nee, nehmen wir mal So, bestätigen wir so Und zwar, liebe Leute, ist es so dass ich ähm, jetzt die Videos allgemein auf meinem Hauptkanal bringe, da ich keine ähm, keinen Zweitkanal bzw. ja keinen Zweitkanal machen möchte. Denn ich möchte einfach alles auf meinem Erstkanal haben, weil ähm, ich muss ja nicht alles trennen. Ich kann ja das so machen, wie ich möchte, weil es ist ja auch mein Kanal. Ich kann sagen, ich lade das und das und das hoch. Ähm, es kommt natürlich immer drauf an, wie es den Leuten gefällt. Ich lade natürlich nicht das hoch, was den Leuten gefallen sollte am meisten. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie auf Trends oder so ein. Ich lade einfach das hoch, was mir am meisten gefällt, worauf ich Lust habe. Und, ähm, genau, das lade ich hoch. <lacht> so. Und, äh, ja, wie gesagt, lasst doch mal ein Like auf diese Folge da, wenn ihr mehr GTA sehen wollt. Denn das wird wahrscheinlich in nächster Zeit öfter kommen, weil GTA und Minecraft sind so die meisten Spiele... Oder die einzigsten Spiele, die ich wirklich oft spiele. Und ähm, GTA macht mir auf jeden Fall unendlich viel Spaß. Wir können natürlich auch mal irgendwie was zusammen tunen. Zum Beispiel irgendwie äh, die neuen Cunning Stunts Sachen. Beziehungsweise ähm, die Gun Running Sachen. Äh, das ist ja schon ein bisschen länger her, Cunning Stunts. Aber Running könnten wir zusammen machen. Ich meine, ich habe das meiste schon. Aber ähm, wir können natürlich noch mehr tun. Wir können da Missionen zusammen machen. Wir können gerne alles zusammen machen. Und, ähm, an alle Leute, die auch GTA spielen, ihr könnt mir gerne eine Freude zur Frage senden, beziehungsweise ich werde äh, heute eine Crew erstellen, wo ihr dann rein könnt, die Crew werde ich höchstwahrscheinlich dann auch in die Videobeschreibung verlinken, ähm, genau, und, was ich noch cool finde, ist, ähm, ja, ich finde ich find einfach GTA an sich richtig geil, das ist so ein schönes Spiel, da kann man so viel geiles Zeug machen, und, ich hab den Punkt noch, perfekt, das ist übrigens auch mein Auto, der X80 Prototype ist es, glaube ich. Ich finde dieses Auto willi, really, willi, really, willi, really, willi really willst wissen, nein, really cool. <lacht> so, und, ähm, ja genau. Wir machen auf jeden Fall, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, GTA und sowas wird in nächster Zeit öfter kommen auf meinem Kanal. Ähm, Minecraft wird natürlich auch weiterhin Bestandteil des Uploads bleiben, ähm, aber es wird in nächster Zeit ein bisschen weniger, es wird in nächster Zeit allgemein ein bisschen weniger an Videos, da ich momentan sehr viel zu tun habe, ähm, noch ein paar Sachen zu klären habe und ähm, genau, habe ich das, okay, das ist an, perfekt. So, und wir machen jetzt erstmal hier ganz gediegen diese wunderschöne Map, die Map werde ich auch theoretisch, wenn ich sie wiederfinde, weil ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gefunden hatte, ähm, werde ich die in die Videobeschreibung verlinken. Wenn ich es nicht mache, tut es mir leid, weil dann habe ich sie wahrscheinlich nicht mehr gefunden, äh, weil ich die schon etwas länger auf dem PC habe. Nur die wollte ich auch schon mal spielen, ich habe mir irgendwie 50.000 Maps runtergeladen. Ähm, auf jeden Fall sind wir bis jetzt ziemlich gut durchgekommen. Es ist übrigens auch eine Umstellung für mich, am PC zu spielen, da ich ja eigentlich eher so der Konsolengamer bin. Und ähm, ja, deswegen... Müssen wir hier mal schauen. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr GTA findet und was ihr in GTA sehen wollt, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt bei irgendjemandem. Ähm, dann können wir vielleicht das irgendwie einbinden, dass ich das mal mache. Müssen wir mal schauen, ja? Wir kriegen da auf jeden Fall was hin, was ihr mir in die Kommentare, in die Kommentare schreibt. Ähm, werte ich dann aus und guck mal ganz genau, was ihr sehen wollt in GTA 5. Und ähm, würde mich auf jeden Fall freuen wenn sich der Kanal auch ausdehnt auf GTA 5 und sonstige Spiele, zum Beispiel wird bald auch, ähm, sobald es spät draußen ist ich glaube das kommt im November raus, wird vielleicht auch Call of Duty World War 2 kommen ähm, das wäre mega cool und da ist schon das Ziel, Leute da ist schon das Ziel da sind wir ja durchgekommen wie Butter das läuft ja hier richtig schmackotastisch ich würde sagen, wir hängen einfach noch direkt eine Map hinten dran, bis gleich so, Leute, da sind wir auch schon wieder und ähm, wir sind jetzt hier in einem normalen GTA-Rennen. Ich wollte nämlich mal was mit Geländewagen machen. Deswegen, ich gucke mal ganz kurz, welches hier. Ich glaube, wir nehmen den Insurgent, oder? Ich glaube, der Insurgent ist richtig cool, aber ich möchte mal gerne Motocross-Action. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch mal die Motocross hier und starten direkt mal durch. So, weil mein Motorrad ist natürlich auch richtig geil. Natürlich hätte ich gerne mit der Barty jetzt ähm, rumgefahren. Oder wäre gerne mit der Barty rumgefahren. Aber natürlich ist das auch ein geiles Gerät hier, Leute. So, und zack, geht's los. Einmal ganz kurz, zack, bevor, äh, ne. Du, du, du. So, ähm. Hat keiner gemerkt, dass es Copyright war. Psst, hat keiner gemerkt. So. Ähm, wir cruisen jetzt hier mal runter das ist jetzt ein ganz normales Standard GTA Rennen und äh, das ist jetzt nichts irgendwie von Usern erstellt oder sonstiges, das ist einfach ein ganz normales Race, weil ich gerade mal Lust hatte auf einen, wow, auf einen Standard Race Standard Races machen natürlich auch manchmal Spaß, wenn man sie noch nicht gespielt hat, weil dieses Rennen kenne ich noch nicht ich weiß nicht was hier vorkommt oder äh, wie dieses Rennen allgemein ist, ich kenne es wirklich noch nicht Leute, ich habe es noch nie gespielt gehabt aber ich hoffe, das klappt alles so hier. Wunderbar. Um die Kurve geslidet. Das haben wir auf jeden Fall sehr sauber hinbekommen. Und da kommt natürlich ein Auto um die Ecke. Ja gut, hätte ich vielleicht Autos ausschalten sollen. Ähm, egal. Wir machen jetzt erstmal schön Willy. So. Ähm, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr GTA genauso feiert wie ich. Weil GTA ist einfach ein richtig heftiges Spiel. So. Und, ähm, genau, was habe ich noch zu sagen? Hm, genau, das habe ich ja schon gesagt, dass Minecraft auch kommt und, ähm, es wird sich halt, wie gesagt, mein Kanal wird sich halt ausdehnen etwas. Da wird sich von einem Spiel auf mehrere, beziehungsweise auf alle Spiele, die ich besitze und noch besitzen werde, ausdehnen und auf alle Spiele natürlich, die ich Lust habe. Ähm, da ist wahrscheinlich für jeden irgendwie was dabei, entweder Minecraft oder irgendwelche anderen Games ist für jeden, denke ich mal, was dabei. Ähm, deswegen, da werde ich noch ein bisschen was bringen Und ich werde jetzt auch nicht nur GTA alleine bringen Ich werde natürlich auch mit anderen Leuten zusammen GTA hochladen Dass wir mal zusammen irgendwelche Missionen machen Oder Cunning Stunts ähm, Rennen oder sonstige Sachen Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das hier Supportet und vielleicht ein nettes Kommentar Runterschreibt Und ähm, für alle, alle Leute, die jetzt äh, Noch zuschauen, würde mich Freuen, wenn ihr einmal in die Kommentare schreibt Hashtag binaktiv damit ich sehen kann, ob ihr bis hierher ähm, geguckt habt oder ob ihr einfach das Video übersprungen habt. Das wäre einmal so für mich ähm, gut zu wissen oder schön zu wissen, ob euch GTA wirklich so gefällt. Also, Hashtag bin aktiv, einmal reinschreiben, denn das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Und ich würde sagen, ähm, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu dabei wart, gerne ein Abo dalassen, da lassen, da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ähm, ja, das war's jetzt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao.